Nach der Veröffentlichung von Geheimdokumenten prüft das US-Verteidigungsministerium, ob die Papiere echt sind und wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Das Pentagon untersucht nach eigenen Angaben auch die Auswirkungen des Datenlecks auf die Sicherheit der USA und seiner Verbündeten. Die Dokumente enthalten unter anderem Informationen über russische und ukrainische Truppenstärken. Wie der Sender CNN berichtet, hat die Ukraine nach dem Datenleck bereits ihre militärischen Pläne geändert.